Mein Name ist Christian Jeffal. ich bin Projektleiter des Projekts Digitale Öffentliche Verwaltung und in dem beschäftige ich mich hauptsächlich mit künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Ich schaue mir also an, wie sich unser Leben verändert, Algorithmen bei der Polizei, Roboter in Stadtbibliotheken und ähm, untersuche, wie sich unsere Verwaltung langsam automatisiert und Amtswalter mehr Möglichkeiten haben durch technische Systeme. Wer seine Steuererklärung abgibt, ähm, wird beim Finanzamt von einem Risikomanagementsystem geprüft und das äh, System entscheidet, ob man seine Belege vor, äh, vorlegen muss oder nicht. Genauso werden ähm, Polizeistreifen heute nach ähm, sozusagen hauptsächlich auch durch Algorithmen äh, mitgeprägt, die äh, Wahrscheinlichkeiten von Verbrechen ähm, berechnen und auf einer Karte darstellen. Meine Forschung motiviert äh, die positive Gestaltung dieser Technologien, denn sie bergen viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren. Und äh, ich will Leitlinien aufsetzen, an denen sich diese Systeme orientieren können. Zum Beispiel das Buch äh, Künstliche Intelligenz von Klaus Mainzer, äh, Manuela Lenzen, äh, oder die Blockerei vom Hick.